Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir hide and Sieg äh, oder Head and Arrest äh, in Jabbik spielen. Mit Drachenkrieger Stuart und Chef und Jojo natürlich spielen. Keine Beleidigungen, das ist die Regel. Und was ist das, was ich werde das rausbieben, der schöner Jeff. Okay, wir sind jetzt auch noch nicht dabei sein. Alles G Guten Tag, Dennis aus der Zukunft ist hier und ich werde jetzt euch die Regen erzählen. Man darf nur das Standardauto benutzen, keine weiteren Fahrzeuge. Die Criminals dürfen sich wehren, aber wenn sie arrested werden, dann müssen sie zu Team Police und auch als Seeker spielen. Unser erster Ziel ist 5 Likes. Ich hoffe, wir knacken diese 5 Likes und ja, viel Spaß mit dem Video. Dafür wir auch nur das Standardauto. Fünf, ja, ich soll 31, 32, 32, sagen? Äh, Machen wir einfach los. <lacht> das kann wir teilen. Ich gehe Osten, oh. du gehst Westen. Ich denke, wir sind ziemlich bereit. und Dennis ist... Nein, keine Beleidigung. Du wüsstest doch so ein Loch, vielleicht wird da jemand. Ja, gute ja. Idee, gute Idee. Nee, nee, nee. nee ist niemand. Ey, ey, ey, ey, komm runter, ne? Wer hat das Wort heißt, gesagt? Achso, Jojo. Ach ja, Fun Fact, ich hab ihn gestommt. Oh mein Gott, das geht doch gar nicht, wo wir sind. Ich ne? Ach, ich sehe ihn auch, ich sehe ihn auch. nein! Oh Leben. <lacht> <das> <lacht> Los! Ich ich kann um ich nicht da, ist der, da ist er, da ist er! Ich Jeff. war ganz ich nach vorne ja. und ruhig ich hier. du Was? das ist wieder nicht. Er hat keine andere Wahl, ja. um hier runterzukommen! Ey, ey, Jeff! Nein! Ja. Also Du bist gar nicht ja, weg! Ich bin schon. Nein! Ich schreie gerade nur wegen äh, Content. <lacht> Content-Schreie. Kleiner Junge bei Spielen umgekommen. Ja, wo, wo bist du? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Habt ihr ihn gefangen? Nein, Junge, er schießt mich ab. Ja! Oh nein! Viel Glück, Julio, du, du bist alleine. Du bist alleine, Julio. Pass auf, Julio, Jeff ist ein Wilder. Wow, jetzt hast du das bemerkt. Ja, Digga, wo ja, sind die? Nur noch zwei Minuten. Ja, die ja, ist, dann gewonnen? Ja, niemand. Ja, er ja. ja, sagen wir halt, wo wir sind. bei der letzte Minute. Ja, okay, ja, wir müssen sagen, wo wir sind. Wir sind im richtigen Museum. Ja, er ist in der Stadt. Nur noch eine halbe Minute. Ja, ich oh, ich sehe die, ich sehe die. Los. Bleib, warte. Das ist los. ein epischen Kampf. <lacht> ein epischer <lacht> Kampf, Junge. <lacht> okay, Content. Ich möchte. Wir Ich kämpf nicht ja, heute. Ich, ich kämpf nicht. Ich muss mich einfach sammeln. Gratuliere, alles klar. Wer ist jetzt sicher? <lacht> Jeff und uh. Stuart. Okay, los, los, oh, so, los. Zähl, zähl, zähl. Eins, drei, zwei. I need weapon! Und, und es beginnt. Ja, ja, ja, nur. Wie gesagt, bei die letzte Minute muss man sagen, wo man ist, also der hast Waffen? Ja, ja, du hast Waffen. Oh nein, oh nein, oh nein! Warum bist du so schnell, Alter? Ja, der hat hat getuned und wir nicht. Nur noch drei Minuten. Aber das Ding ist halt, wir müssen ja eigentlich auch die ganze Zeit rumfahren, anstatt die ganze Zeit zu verstecken. Ich hab dich gerade wegfahren ich gehe, ich sehen, Dennis. Erstmal Bank ausruben. Sie sind die schlechtesten Suche auf der Welt. Ey, siehst du Autos und so noch von eben. Oh, wer ist das da vorne? Hey, oh, nein. nein, wir fahren gerade. Oh, letzte Minute? Ach, denn? Oh, sie sind bei mir, sie sind bei mir, sie sind bei mir. Letzte Minute, ja. Ich bin bei der Brücke. Letzte Minute, äh, letzte da, Minute. Ich bin bei der Tanke, Ich bin bei der Tanke. Ich bin im Gefängnis. Letzte, letzte Minute, los, alle, alle zur Wüste. Bin ich, Dorf? Alle, Dorf? Alle, ja. Zu, ja. ich bin bei Dorf. Alle, alle zur Wüste. Zu Fuß komme, Le komme ich nicht zur Wüste. Alle zur Wüste. Zu Fuß komme ich nicht zur Wüste. Los, Le Le mach einfach. Oh nein, was? Ey, Mann, nein, hilf mir, hilf mir, Junge. Was? Ja. Alles klar! Ja, wow, Digga, wow! Du bist so gut, ne? So gut! Ich hätte jetzt, Alter, viel gedrückt ne? Bin Wer? Du und Jonas. Unfair! Ich war eben schon, schon. schon! Okay, danke Okay, danke nicht, danke Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. ich, ich oh, ja. hab bekommen, also Wort Ey, bei mir fahren? zwei, ja, ja. Drei, vier. 5. 6, ich weiß schon. Er läuft, das, lassen, das, lassen, das, lassen. das doch nicht. Ja, aber die wird ja nicht Wir, da, wir gehen doch gerade zum Dorfwaffenshop, shop ne? go, let's go, let's ja, go. Ja, ich bin momentan separat in einem Wagen unterwegs. Okay, was? Kevin, komm zu mir, an, ein, an. Du, du, du du mir privat auf die, äh, Roblox. Ich habe einen Knüppelstick. Hab ähm welche? War auch mit Motorradfahrer also mit Motor? Ja, das nein. merke ist ein normales Auto. Nicht, oh, oh. Nicht <lacht>. no. No. No. Nein, nein, nein, nein, no, no, no, nein, Junge. nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Ja, nein, Ja, ich nein, nein, nein, nein, nein, Denkst du wir haben die dir abgehängt? Ja, ja, ich bin gut. Ja! Nein! Das ist er Ja, er ist vor ist dort! Okay. Ich habe es gesehen. Erschieß den! Erschieß den! Links! Erschieß den! Welche Minute du Nein, er fährt zu uns! Die du Ah, dann. Schießt er ab! Schießt ihr alle ab! Doch! Uli, Habeck, du kommst nicht! <lacht> ich wusste nicht, dass ich hier sein. Ey, ey, er Nein! Nicht. <lacht> wir haben ja, Monsters! Ja, Nein, geh mal über uns! Nein. Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Wir sind gerade äh, Wir sind gerade bei auf, auf Streife! Auf <lacht> Streifen, die Polizei, die Polizeibeamten oder so. Warte kurz, das ist du jetzt seine Karre, wo ist der? Ja, warte kurz, du hast halt irgendwo hier sein, ne? Nein, ich bin weg. Oh Mann, ey. Ja. Und, <lacht> oh Mann, ey. Ich hab, ich hab mich grad noch gesehen. Los, Stuart, du bist, du schreib äh, in Minuten. Team Chat. Ey, wie lange noch eigentlich? 3 äh, Minuten. Hat gesagt. Naja, aber wir, wir müssen jetzt eigentlich immer noch fahren. Also wir fahren jetzt vielleicht die ganze Zeit noch. Warten schon die also. ganze Zeit. Ah. Wir haben die verloren. Wow. <lacht> wow! Wir haben aber auch zu wenig Zeit, sind nur zwei Beamte und das. Äh, nein! Äh, äh, Entschuldigung! Ey, komm, komm runter, ne? Komm runter, ich weiß ich weiß ja, Ich hab mich entschuldigt! Ich hab mich entschuldigt! Stuart, du darfst es nicht benutzen! Weißt du schon, ne? Äh, warum? Was hast du benutzt? Ne, er benutzt es ja! Auf oh, da rückt. sind sie! Da oh sind sie! Ja, let's go. Er schieß <lacht> alles was kann auch mal! Er schießt den! Ja also er schießt den! <lacht> wo seid ihr? Wo seid ihr? Los, er den! Ich raus! Schieß sie ab! Ja, das hat die Das Feuer frei! Wie viel? wie viel nein. Zeit? Nein, wir haben verloren! Was? wir haben verloren dann oh. haben die uns Reifen getroffen und wir deren nicht ich habe den 20 Kilo Blei in der Reifen Alter, geschossen ich, ich habe ich so oh. hab euch mehrmals auf die Reifen geschossen Fahr los mach einfach also nein, nee, dann egal dann. egal wir haben verloren die ist fertig ja junge aber die haben auch ohne die haben ja, auch Just, auch wir gleich ah. wir suchen also eigentlich ist es unentschieden weil die die Zeit ja abgelaufen ist also wir haben euch ja theoretisch gefunden, also halbwegs haben wir gewonnen. Nein, wir haben sie nicht errestet. Wir haben sie nicht errestet. Ja, halbwegs, deswegen halbwegs auch. Ja, okay. Egal, Schon egal, genau. egal, egal. Ja, ja. Jeff. ja Leute, wenn ihr das Video gefallen hat, gebt ein Like, abonniert den Kanal. Ich hoffe, wir können diese fünf Likes knacken. Aber ja, schaut ja. Mal bei Drachenkrieger vorbei. free, free und wenn ihr auch <lacht> so in einem anderen Video dabei sein wollt, dann, geht dann ja. schaut einfach, schaut einfach Discord, okay? Ja, Discord ist das Beste. Alles klar. Bis bald und ciao. Ciao. Ciao, winke, winke. Wir sind cooler, wir sind cooler. Winko. <lacht> <Und andere, Cooler. lacht> wir sind cooler. <lacht> okay. Ihr seid Ja, wir um, um. Okay. Um, um. Ciao.